Mario Gula in Episode 3 verlangt einiges vom Schauspieler. A muss er schauspielern können, B muss er singen können und C sollte er brauchbares Englisch sprechen. Deshalb bin ich sehr froh, Christoph Steiner für diese Rolle gewonnen zu haben. Ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei bist. Bitte, Bitte. gern. Das führt mich gleich zu meiner Frage, was bewegt dich dazu, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Naja, muss ehrlich sagen, ich habe noch nie bei so einem verrückten, wie du sagst, Projekt mitgemacht.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 Geht Hand in Hand mit dem, was ich auch machen will zurzeit.